Thank you. Hallo, herzlich Willkommen im Atelier Pinselohr. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich. Ich bin Sandra Lenzen, ich bin die Schminkfee, die sonst die Gesichter eurer Kinder und eure Arme und Beine mit Tattoos und schönen bunten Farben verschönert. Ich hoffe ganz sehr, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich vermisse euch alle und ich hoffe, dass ich euch bald wieder alle gesund bei mir im Stand begrüßen kann. Und wie ihr hier seht, habe ich immer noch ganz viele Osterhasen, die darauf warten, einen neuen Besitzer zu bekommen. Ihr könnt sie vielleicht auch mal bei mir in meinem Atelier ein bisschen anschauen, denn das Atelier Pinselohr in Gemünd, Bergstraße 18, hat an schönen Tagen auch geöffnet. Mit Anmeldung und unter den Corona-Maßregeln könnt ihr euch hier stöbern und vielleicht noch das ein oder andere für Ostern bekommen. Und ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann wieder ohne Masken und ohne diese ganzen Schutzmaßnahmen ganz normale Kinderschminken machen und anbieten können. Und ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht's gut!